Direktvertrieb ist eine wachsende Branche mit großem Potenzial und einer starken Dynamik. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Oder so eine Meinung zu Direktvertrieb, zu Empfehlungsmarketing? Oder hörst du eher die andere Seite? Ach, lass lieber die Finger davon, man weiß nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Wir schauen uns das heute gemeinsam an. Hallo, herzlich willkommen, es ist wieder Donnerstag, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Es ist 20 Uhr und du kennst mich bereits, mein Name ist Petra Lesacher, ich bin Mama von zwei Kindern und ich darf dir immer wieder mal erklären, welche Chance Network Marketing oder Direktvertrieb mit Network Marketing, so wird auch Empfehlungsmarketing genannt, für dich haben kann. Wusstest du eigentlich, dass äh, Direktvertrieb oder Empfehlungsmarketing eine wachsende Branche ist? Dass irrsinnig großes Potenzial darin liegt und ja, eine starke Dynamik dahinter steht. Und die Gründe für diesen Erfolg von Empfehlungsmarketing sind sehr, sehr vielseitig. Zum einen lieben es die Kunden, zu Hause zu, ein, einzukaufen. Ja, Es geht nicht nur der Trend zum Online-Shopping, sondern auch dazu, dass Leute gerne in ihren eigenen vier Wänden in ihrem Wohnzimmer Produkte kennenlernen und testen möchten. Dass sie Produkte von Menschen vorgestellt bekommen, denen sie vertrauen. Und wie vorhin schon erwähnt, sie haben diese Möglichkeit, die Produkte zu testen. Die Produkte zu spüren und zu fühlen. Gerade in einem Bereich, so wie ich, wo, wo es um äh, Kosmetik und Wellnessprodukte geht, hat man nicht so leicht die Möglichkeit, wenn man jetzt in ein Geschäft geht, dass man dort alle Produkte mal ausprobiert für einige Tage, wie sie sich anfühlen auf der Haut. Natürlich findest du hin und wieder mal einen Tester und findest das sicher auch genial, denn das Erlebnis eines Produktes, es zu riechen, es zu fühlen, ist ein ganz anderes, als es nur im Regal stehen zu sehen und dann entscheiden zu müssen, für welches, ja, welches du für dich mitnimmst. Und zum anderen bietet Empfehlungsmarketing einfach sehr, sehr vielen Menschen eine irrsinnig tolle Chance, sich nebenberuflich oder später vielleicht sogar hauptberuflich etwas dazu zu verdienen, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen, sich mit etwas selbstständig zu machen, ohne große Kosten, ohne ähm, große Investitionen, ohne großes Risiko. Du kannst dir sicher vorstellen, wie es ist, wenn sich eine Friseurmeisterin selbstständig machen möchte in einer stadt sie braucht zum einen einen laden ja das sind schon mal ein riesengroßer brocken ist sind die mietkosten die fix jedes monat anfallen sie muss diesen laden dann einrichten das ist auch eine große investition sie muss die produkte zur verfügung stellen und dann hat sie zusätzlich genau ihre acht stunden neun stunden je nachdem wie lange sie arbeitet zeit um für ihre kunden da zu sein im empfehlungsmarketing hast du das alles nicht du brauchst keinen laden du kannst von zu hause aus arbeiten du kannst direkt zu den kunden hingehen und diese zu hause beraten du brauchst kein lager zu halten sondern du kannst wirklich das bestellen was deine kunden brauchen und du kannst so viel zeit investieren wie du möchtest denn du bist schließlich dein eigener chef das heißt wenn du sagst du hast zwei stunden am tag zeit Super, wenn du sagst, es sind fünf Stunden in der Woche, ist das genauso perfekt. Und das Tolle am Empfehlungsmarketing, das ja eigentlich ähm, der klassische Direktvertrieb ist, aber zusätzlich mit dieser Möglichkeit, dass du auch anderen Menschen zeigst, wie sie sich etwas aufbauen, diese, diese Möglichkeit erlaubt es dir, dass du ähm, Provisionen erhältst von den Verkäufen, die deine Teampartner machen. Klingt jetzt etwas unseriös, ist es aber nicht. Denn du bekommst schließlich kein Kopfgeld, du bekommst kein Geld dafür, dass du neue Leute in dieses System bringst, sondern nur, wenn diese Leute Produkte umsetzen, wenn Waren verkauft werden, dann erhältst du eine Art Provision. Und genau so wird das System jedem ermöglichen, der fleißig ist, der gerne mit Menschen arbeitet, der einfach seine Begeisterung weitergeben kann, der wird vorankommen. Gerade für Frauen ist dieses System sehr, sehr ansprechend. Denn du bist einfach flexibel, flexibel in der Zeiteinteilung, wenn du kleine Kinder hast, wenn du einen Teilzeitjob hast. Du selber kannst bestimmen, wie viel Zeit du investieren möchtest und wann du diese Zeit investieren möchtest. Und dadurch, dass es einfach so eine familienfreundliche Möglichkeit ist, sich etwas dazu zu verdienen, ist der Anteil von Beraterinnen auf mittlerweile 75 angestiegen. Ein weiterer großer Vorteil in, diesem, in dieser Branche ist es, dass es egal ist, ob du jetzt 20, 25, 35, 55 oder 65 bist. Wann immer du möchtest, kannst du jederzeit starten. Und du lernst es von der Pike auf. Du kannst es von zu Hause aus erledigen. Du siehst also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Wenn du dich näher mit mir darüber unterhalten möchtest, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist, dann schreib mir noch einfach und wir machen uns einen unverbindlichen Termin aus. Am besten unter www.petralissacher.com. Du findest diese Webseite auch gleich in der Beschreibung. Und ich wünsche dir ja, eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, deine Petra.